Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Rohrgarant am Limit. Ne, ist nicht so gut. Ja, heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar, wann man irgendwas vielleicht besser nicht essen sollte. Ich hatte, das kommt alles dazu. Ich habe einen sehr, sehr interessanten Artikel dazu gelesen. beziehungsweise So interessant war er gar nicht. Und da habe ich mich gefragt, ist das wirklich so richtig, was da gesagt wird? Und das versuche ich jetzt zu verifizieren bzw. zu falsifizieren, was dort genannt worden ist. Und diesen Artikel blende ich hier einmal kurz ein. Ähm, woher er kommt, das möchte ich jetzt nicht ungenau sagen. Äh, dort drin steht aber, dass Inva zu Magenproblemen führen kann äh, und zu Sodbrennen führen kann. Äh, da habe ich mir ein paar Studien dazu angeschaut und zwar ganz wichtig, die erste Studie, äh, jeder Arzt wird dir sagen, äh, dass Hauptnebenwirkung von Aspirin ist natürlich äh, ja, Magenprobleme, Magenschleimhautangriffe zu, bis, hin, bis hin zu Magengeschwüren. Ja? Und, eine sehr interessante Studie von 2011 von Janko hat durchgeführt und zwar wollte er dieses eben verifizieren, beziehungsweise die Magenprotektivität des Ingwers einmal untersuchen und ähm, in Verbindung mit, mit Aspirin eben. Ja? und äh, Schauen wir mal ganz kurz rein und da müssen wir einfach kein Arzt sein, um das mikroskopische Bild eben zu deuten, dass wir hier ganz, ganz klar sehen in Bild A, das erste, dass dort ein Magengespür definitiv vorliegt, die Magenschleimhaut aufgerissen ist und man sieht auch ganz klar in Bild 2, ja, den Bild B, das Ingwer plus Aspirin, dann letztendlich diesen Effekt völlig negiert. Und das ist sehr, sehr schön. Des Weiteren wurde getestet, Inos, das ist ein Enzym dementsprechend, welches die NO-Produktion veranlasst. Also NO, Stickstoffmonoxid, das machen deine Zellen, um andere Erreger zu töten mit diesem Stickstoffmonoxid. Und woher sie das bekommen? Das ist äh, von Arginin, das kennen wir sicherlich jetzt eine stickstoffhaltige Aminosäure. Ja? Deshalb ist diese auch sehr, sehr wichtig bei der Immunantwort. Ja? Das heißt, wenn diese vermehrt sozusagen gebraucht wird, dann ist natürlich auch ganz, ganz klar, dass vielleicht eine Zellwand beschädigt ist, wo dann jetzt dementsprechend diese sich auch nicht mehr so gut abgrenzen kann und schützen kann. Und deshalb wird benötigt mehr Stickstoffmonoxid, was die Zellwand, die Zellinnere deinen Organismus besser schützen kann. Ja? Und man sieht hier ganz ganz klar mit dem Bild, dass natürlich bei Aspirin-Zugabe ja, dann dementsprechend dieser Wert weiter ansteigt und dann dieser Wert weiterhin nach unten negiert wird, sobald man wieder Ingwer hinzugibt bzw. fast auf einen Normalwert wieder runtersenkt. Eine weitere Abbildung zeigt noch hier ganz, ganz klar das Geschwür, ja? das heißt die Größe des Geschwürs von Aspirin. Und man sieht hier ganz, ganz klar auch, sobald man Ingwer hinzugibt, wird diese fast wieder negiert und das ist wirklich sehr, sehr wunderbar. Trotzdem sieht man immer wieder, trotz der magenprotektiven Eigenschaften von Ingwer, dass in verschiedenen Studien darauf hingedeutet wird, als Nebenwirkung von Ingwergabe ist dann letztendlich auch das Sodbrennen, ja, sehen hier, Das ist ziemlich leicht zu erklären. Ja? Wenn wir uns einmal Betrachten, dass also eine Studie, ja, Menschen mit Verdauungsproblemen, wurde letztendlich ein Ingwer gegeben und welche Placebo-Gruppe wurde kein Ingwer gegeben. Und äh, was herausgekommen ist, dass sich letztendlich diese Verdauungszeiten dann von 16 Minuten auf 12 Minuten verkürzt haben. Ja, das sehen wir hier in den Abbildungen einmal und das heißt 25% schneller Verdauung. Womit hängt das zusammen? Das ist ganz, ganz logisch. Wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen, dann ist das ganz logisch, warum ich diese Studie genommen habe. Weil ich wollte klarstellen, dass es damit zusammenhängen muss, dass. Ingwer tatsächlich die Magensäure anregt ja, und damit auch die Verdauung natürlich schneller passieren kann. Das heißt, die Nahrungsmittel schneller durch den Magen passieren können in den Darm. Und das spricht dann natürlich auch gegen den Ingwer in dem Sinne, falls man Sodbrennen hat. Ja. Und damit ist es teils richtig, teils falsch. Also zusammenfassend kann man sagen, Ingwer hat eine sehr, sehr starke magenproduktive Eigenschaft, aber auch nicht zu empfehlen bei Sodbrennen. Und Dann ein weiterer Unterpunkt in diesem Artikel war ganz, ganz spannend. Und zwar geht es da um die blutverdünnende Eigenschaften. Man sollte ihn besser nicht konsumieren äh, vor Operationen zum Beispiel, weil es eine blutverdünnende Eigenschaft hat. Ingwer. Ähm, also zunächst habe ich nach einer Studie gesucht, die Interaktion gezeigt hat zwischen Ingwer und zum Beispiel Varafin. Ja, das ist ein Blutgerinnungsfaktor. Und man sieht ganz, ganz, ganz klar, dass nach sieben Tagen Einnahme dort diese nicht beeinträchtigt worden ist. Dieses Varaffin. Das heißt, keine blutgerinnenden Faktoren sozusagen ja, dazu kamen oder beziehungsweise Abnahmen. Das heißt, diese Werte sind weiterhin absolut konstant geblieben. Und des Weiteren sieht man auch ganz klar unten beschrieben, ja, dass momentan in der aktuellen Studienlage es keine Korrelation, wie gesagt, in der aktuellen Studienlage keine Korrelation gibt zwischen Blutverdüngungsmerkmalen und Ingwer. Was letztendlich hier ganz offensichtlich ver Tauscht worden ist, ist, dass der Ingwer Blutdruck senken wird, indem er die Kalziumkanäle sozusagen blockiert. Ja? Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man dann sich gedacht hat, okay, viele Medikamente sind blutverdünnend und senken dadurch den Blutdruck. Ja? Das ist aber eine falsche Annahme, weil letztendlich hier eine völlig andere Ursache zu, zu, zu, zu Schlage kommt, ja, zugutekommt, zu dem Ingwer. Und deshalb kann man das nicht so sagen, ja? ganz, ganz klar. Zusammenfassend kann man sagen, der Ingwer senkt deinen Blutdruck. Aber verdünnt nicht dein Blut, deshalb das heißt, hat es eigentlich nichts damit zu tun, ob du es vor Operation essen solltest oder nicht, sondern es wäre vielleicht sogar eher förderlich, weil weniger Blutdruck gleich weniger Blutung. Ein weiterer Unterpunkt ist die Periode. Es sollte nicht bei der Periode genommen werden, weil dann die Blutung letztendlich gefördert werden kann. Gut, das haben wir gerade schon geklärt. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass das Blut verdünnt wird, das heißt nicht mehr Blutung bzw. sehr förderlich weil der Blutdruck sozusagen noch gesenkt wird und damit weniger Blutdruck passieren kann. Letztendlich ist das aber doch noch alles komplett das Gegenteil der Fall, wenn man sich die Studienlage nochmal anschaut. Und zwar gibt es Studien, die ganz klar beweisen, dass Ingwer hilft, und zwar explizit bei Menstruationsschmerz. Ja? Und zwar in dieser 2013er-Studie. Ja? Und zwar, es bleibt nicht nur beim Schmerz, sondern es geht auch noch weiter auf die Blutung zurückzuführen. Und zwar Mephenaminsäure, das wird äh, verabreicht, das ist sozusagen ein Medikament, das ist ein Blutstiller bei Menstruation und vor allen Dingen auch ein Schmerzstiller bei Menstruation. Und es wurde letztendlich in den Studien keine Unterschiede zwischen diesen beiden gemessen. Also, es wurde nicht mehr Blutung oder nicht weniger Blutung oder nicht mehr Schmerz, nicht weniger Schmerz äh, gegeben. Ähm, bei der Ingwergruppe oder bei der Methylaminsäuregruppe und äh, da sich Methylaminsäure ja natürlich schon als Medikament etabliert hat, kann man natürlich dann dem Ingwer sozusagen zugute schreiben, dass jetzt quasi damit aufnimmt und ca die gleiche Wirkung zeigt, weil letztendlich in diesen Kontrollgruppen kaum Unterschiede festzustellen waren und damit letztendlich auch widerlegt ist, ja, weil es müsste sich natürlich extrem unterscheiden davon, ja, dass der Ingwer letztendlich keine Blutung fördert, ja, oder auch keine Schmerz ja. fördernden Eigenschaften oder sonst was besitzt, sondern ganz im Gegenteil, sondern Schmerzen und Blutung lindernd. Zum Schluss wurde erwähnt, dass es am besten nicht verwendet werden sollte, wenn man zum Beispiel unter Wehenschmerzen leidet. Das heißt, also jeder kennt es bei der Schwangerschaft, ja, ungünstige Muskelkontraktionen und so weiter, die möchte man sich dann vermeiden. Und ich habe dazu wirklich keine Studien gefunden, ich habe keine Ahnung, wo sie es her haben. Ähm, dann habe ich aber weitergesucht und zwar nach äh, Muskelpartien, die ja gerade in den Venen sozusagen sehr integriert sind, das heißt äh, unter Rücken und äh, Magen, Bauchgegend und so weiter. Ähm, und habe dann letztendlich eine Studie gefunden, die das letztendlich das untersucht hat bei Säugetieren, äh, bei Ingwer-Extraktzugabe und dann letztendlich äh, ja, das Verhalten der bestimmten Muskelkontraktion. Und es wurde herausgefunden, dass. Vermehrt bei Säugetieren, die also zunächst erstmal die Magengegend und da kam es tatsächlich zum prozentual höheren Anstieg von Muskelkontraktionen bei der Ingwer-Kontrollgruppe. Des Weiteren wurde hier getestet, dass die Frequenz zum Beispiel auch in den Rückengegenden ja, anstieg nach der Zugabe von Ingwer-Extrakt, das heißt Frequenz, das heißt öfter wurden Muskelkontraktionen ausgelöst in der Ingwer-Gruppe. Das würde ich jetzt einfach mal so festhalten, dass das eben stimmt und man es besser nicht tun sollte. Weil es gibt dazu natürlich jetzt keine Studien, aber wenn man sich das jetzt als Beweisstudie dann nehmen kann, dann ist es wohl eher so als eher nicht, ja? also eher schlechter bei Venen als besser bei Venen, ja und so ist letztendlich meine Meinung. Ja? Abschließend kann man noch mal sagen, äh, was haben wir gelernt, also schützt natürlich den Magen, haben wir ganz klar gesehen, Magenschleimhaut und so weiter, aber sehr schlecht bei Sodbrennen. Was ja? haben wir ebenfalls gelernt? Verdünnt nicht dein Blut. Das ist eine Fehlannahme, sondern er senkt nur deinen Blutdruck. Ja? Förderlich natürlich bei Menstruation ja? gegen den Schmerz und gegen die Blutung wurde festgestellt. Ja? Dann wurde noch äh, ja, festgestellt, dass es bei Wehen eben nicht geeignet ist, da es zu vermehrten Muskelkontraktionen in bestimmten. Regionen des Körpers kommt und diese letztendlich nicht ausgeschlossen sind, dass diese Wehen ebenfalls dadurch verstärkt werden können. Ja, das heißt eher sehr wahrscheinlich, daher eher nicht den Ingwer dann konsumieren gegen den Schmerz bei der Schlangerschaft. Das war es wieder von mir. Ich hoffe, ihr konntet wieder viel, viel lernen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Freunde, abonniert den Kanal sehr, sehr gerne. Drückt dabei auf die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ruhigen am Limit. Ciao.